Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWI oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute ähm, ein neues Video des Formats Wie macht man Sluts klar, meine Freunde. Und zwar heute geht es um die Spezies die Glamour Slut. Und viele denken natürlich, okay, das könnte jetzt schon ein bisschen schwieriger werden, Boss. Ähm, wie machst du das? Und da dachte ich mir, bei diesem Beispiel nehme ich ja halt quasi so ein Exemplar mit ins Video, um das euch besser zu veranschaulichen und damit sie es quasi erklären kann. Und ich gebe dir mal das Mikrofon weil sie ist gerade neben mir und ja, sag mal, also sag, stell dich erstmal vor, wie siehst du aus, sag mal. Äh, hallo, ich bin die Lea und ich habe lange blonde Haare und ein süßes Gucci-Täschchen und ich habe auch einen kleinen Hund. Echt? Welche, welche Rasse hat denn dein Hund? Ein Chihuahua. Okay. Also ihr hört schon, sie sieht an sich schon fresh aus, kann ich auch selber so bestätigen. Ich sitze ja quasi neben ihr und ja, sie sieht an sich schon relativ gut aus. Aber das Ding ist, es geht ja quasi gar nicht so richtig um sie, sondern mehr so um mich, wie ich bei ihr gelandet bin und sag mal, was du so an mir krass findest. Da gibt es natürlich viele Sachen, aber zähl am besten ja. mal so ein paar auf. Ja, also dass du so viel Geld hast und dass du so nett bist manchmal. Und... Dass du hübsch bist. Ja. Ja, also das war's jetzt? Ja. ja. Okay, also ihr merkt schon, ihr merkt schon so die Interessen von solchen... Frauen oder Mädchen. So, die sind jetzt nicht so hochgestrickt, meine Freunde. Also, da muss man bloß so ein paar Sachen aufpassen, dann hat man das quasi im Kast. Man muss dann halt einfach gut aussehen und Geld haben. Das sind also halt die Voraussetzungen. Ich denke mal, so jeder von meinen Abonnenten wird es schaffen. Aber das Ding ist, es sind ja bloß die Grundvoraussetzungen, Lea. Sag mal, wie ich so dann quasi bei dir ähm, ja gelandet bin, quasi, dass du so gemerkt hast, okay, das ist so ein krasser Typ. Erzähl mal. Ja, schon als du da mit deinem Lambo so vorgefahren bist. Moment, welche Farbe hatte der Lambo nochmal? Rot. Okay. Ja, ähm, und dann hast du ja dein Fenster so runtergemacht und dann hab ich schon gesehen, dass du, ja, eigentlich, ja. Was, ja? Also, mir ja. hast du das vorher ein bisschen äh, ausführlicher erklärt. Guck mal, du darfst jetzt doch jetzt so vor meinen Fans, vor meinen vielen Fans reden, das ist doch toll, oder? Ja. Ja, guck, da musst du das jetzt auch erzählen. Ja, da habe ich schon gemerkt, dass du so voll der Reiche bist und... ja. Das hat dir dann schon gereicht? Ja. Okay, also Jungs, ihr merkt schon, ist an sich nicht schwer, man muss halt bloß Geld haben und dann noch quasi... So ein Lambo ist natürlich nicht schlecht, oder wie findest du mein Auto, sag mal? Ganz schön. Ganz schön, also der Lambo ist auf jeden Fall krass, oder? Ja. Okay. Also Jungs, ihr merkt, ist nicht schwer bei solchen ähm, Mädchen hier, die quasi zu ballern, weil, habe ich natürlich auch schon gemacht, ist ja Standard, stimmt's Ja. Und an sich, was natürlich auch nicht schlecht ist, ist ähm, ein Ja, okay, nee, ist egal. Auf, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat und euch geholfen hat, also ich fasse es nochmal zusammen, ihr braucht am besten einfach nur Geld und ihr müsst gut aussehen, so dann habt ihr solche Sluts ähm, easy im Kasten, sage ich mal, wie Ratten, die man auch in so einem Kasten fängt, das geht genauso einfach. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ähm, Lea, du kannst so quasi irgendwas am Ende sagen. So. Ja, tschüss. Tschüss. Dir mal das Mikrofon. <lacht> du Opfer! Du Opfer willst mich verarschen!